Ich kann jetzt gleichzeitig schweißen und das halten. Hallo! Darf ich vorstellen? Das ist Vico. Sehr nervös yeah. miteinander. dieses hübsche Wetter. Das Problem ist das hier. Ja, und das ist der Schalter für, für den Seitenständer, dass dann der Motor ausgeht. Das ist TÜV-konform und nicht TÜV-konform derzeit. Und da fehlt uns der Bolzen. Ähm, dann... Ach, heute habe ich... Heute hat ach, unser netter Suzuki-Händler das. Und zwar die neue Bremsbacke. Yay. Vollständig zusammengebaut. Also wir haben hier unsere, unsere Bremsklötze und auch neue Schrauben. Es oh, ist alles toll. Wir wieder hier einen schönen Sturzschlag verpassen können. <lacht> also Leute, die schweißen können, bitte seid mal nicht sauer. bin Profi. Ich mach das immer nur zum Spaß. <lacht> eigentlich müsste ich sie jetzt wieder wegschmeißen, weil sie ist kaputt. Ja, ich weiß. Aber ist wieder sehr lecker. Ihr merkt, wo wir hin wollen? Oh, oh, oh, oh, oh! oh okay, man das Ja, natürlich, Professionalität ist das höchste an so ...die Presse. Ich habe mal gehört, das sollte es alleine nicht festmachen. Nein, wir machen das immer zu zweit. Weißt du, weil mit vier Händen kann man das viel besser machen. Das ist auch viel, viel umständlicher manchmal. Das, das, ist viel ein viel umständlicher vor allem, das wird dann immer richtig lustiger für euch. Nimmt, nimm dich Normal hält das, oder? Ja. Wenn ihr von Wasch kauft, hier ist der Platz. Hier haben wir ein bisschen Plastik im Auto. Motoröl bei Betriebsfahrermaschine ablassen, damit sich die Metalltriebshalte Metall noch in der Schwebe befinden. Motorrad auf Seitenständer stellen. Habe ja. 650er, Motorrad eben und stellen, damit Öl vollständig abläuft. Ja. Was, was haben wir in den um 650? Wir haben 650er. Da muss die gerade stehen. Da muss die gerade stehen, also ja. alles klar. perfekt. Äh, geeignetes Aufwandgefäß, ca. 3 Liter Fassungsvermögen. Alles ja. klar? Finger nicht am heißen Öl verdudeln, Öl wird erst im Schuss, nach einer der Zeit nur noch Öl Ölig warm. der letzte trockst in den Weg ist auch noch nicht So, eine Schroermasche, halt schnell. Masche fest. Ich glaub, das und jetzt musst du aufmachen, jetzt dürfen die laufen. Ja, nee, achso, Schluss suchen. Also, warte, warte, lassen wir ein bisschen schicken. Okay, stimmt. Mach mal ganz ja, ja, alles auf. Wir nehmen ja alles auf. Jo, hey, was ist unter los. Jetzt so. schmeißen wir sie an, oder? Da hat so 5 cm noch Spiegel. Okay. an. der Seite, wenn du reinguckst, hast du noch wirklich... Oh, da ist aber Platz drin. Ja, das ist kuschelig im <lacht> Bist du nicht vorher, bevor du ihn draufdödelst, vielleicht noch... Was? Eine Schelle. Ja. <lacht> Kriegst du krieg's gleich. Kriegst du gleich eine Schelle, Mann!